Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der GIMI. Ich bin Luca und bin hier im dritten Lehrjahr als Konstrukteur. Ich bin Luca, ich bin im ersten Lehrjahr und heute zeigen wir euch unseren Arbeitsalltag. Den Job habe ich ausgewählt, weil er sehr abwechslungsreich ist und ich ihn sehr spannend finde. Und durch die vielen Tätigkeiten wird es einem nie langweilig. Es ist ein Job mit Zukunft und man hat sehr viele verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Für eine erfolgreiche Ausbildung muss man ein gutes Räumisches Vorstellungsvermögen haben und gut in Mathe und Geometrie sein. Als Konstrukteur bei der GEMI arbeitet man am Computer mit dem CAD-Programm. Das ist ein Programm, wo man 3D-Zeichnungen erstellen. Man konstruiert Einzelteile oder Baugruppen und macht dafür eine Zeichnung, die man dann zur Produktion weitergibt. Unser Berufsbildner ist sehr kompetent und immer wenn man Fragen hat, ist er sofort für einen da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir euch Interesse geweckt haben, dann bewirbt euch doch noch heute.